Hallo zusammen und willkommen auf Football Therapist, mein Kanal. Heute, wie, ich, wie, wie versprochen, werde ich vier junge, vielversprechende Spieler der, der ecuadorianischen Nationalmannschaft einzeln vorstellen. Aber, vor, aber bevor ich anfange, möchte ich euch, euch dazu einladen, zuerst mein letztes Video anzuschauen, in dem ich versucht habe zu erklären, wieso so viele talentierten jungen Spieler genauso wie, wie Sie aus der aus der Akademie von, von Independiente del Valle in den letzten Jahren ausgegangen sind. Der beste Beweis des Erfolgs dieses Nahrungsleistungszentrums äh, sind aber eben diese vier Spieler, obwohl ich weiß nicht, ob, also welches Niveau sie, sie erreichen werden können. Was aber sicher ist, ist, dass sie ein, gut, ein gutes Potenzial haben und dass sie Teil der besten Spieler, die die IDV ausgebildet hat, äh, sind. Jetzt, um, ohne noch mehr zu warten, fangen wir mit dem ersten Spieler an, ein Innenverteidiger. Er heißt Piero Incapier, ist 19 Jahre alt und spielt seit diesem Sommer bei Bayer Leverkusen, wo sein Trainer Seouane ihn aber als Linksverteidiger aufstellt. Nichtsdestotrotz möchte ich ihn gerne in, in der Innenverteidigung an, an der Stelle von Jonathan sehen, denn dieser scheint mir verloren wenn, <lacht> zu sein, wenn es um die Deckung geht, gell? Hinkab ist aber als Linksverteidiger trotzdem geeignet um unter anderem dank seiner Schnelligkeit, die, die ihm zum Beispiel erlaubt, mit dem Ball durch mehrere Gegner zu laufen. Das werden wir aber äh, jetzt mit dem ersten Videoabschnitt sehen. Äh, Warte, sie noch kurz, genau. Also da können sie eben schauen und, äh, Also der Inkapier ist derjenige, der ist der ist eben der der Nummer 3 da. Der wird den Ball bekommen, genau. Er sieht, er hat also einen großen Raum vorne und er läuft eben nach vorne damit, die Mannschaft also auch nach vorne gehen, kann. Und da ist es eben interessant. Er könnte schon, also, er könnte eben schon Estupinian den Ball geben. Estupinian ist dieser Spieler, der Nummer 7, geil. Und, äh, was er, was er aber eben, eben, lieber macht, ist, wird einfach nach vorne da zu laufen, zwischen diese zwei Spieler. Und dass ich eben, also, ein Zeichen von, von seiner von seiner Mut. Genau. So, ich putze nochmal. Und jetzt. Genau. Und jetzt muss dieser Spieler eben zu ihm kommen. Ne. Bekommt dann ein Foul. Genau. So, obwohl Hinkapier defensiv sehr kompetent ist, sei es in der Luft oder um Bälle zu erobern, werde ich also keine Videoabschnitte für, für diese Qualitäten zeigen, ähm, weil ich, ich vermeiden möchte, dass das Video zu lang dauert. Was ich aber gern zeigen möchte, ist der Aspekt, denn er meiner Meinung nach verbessern sollte, die, die Antizipation von Tiefläufen. Äh, ich habe zwar also zwei Videoabschnitte ausgewählt und mit dem ersten, mit dem ersten, warte, ist ich noch, warte genau noch, genau, mit dem ersten merkt man, also da ist, ich zeige ihn noch kurz Genau, da ist pierre papier Mit dem ersten Also er denkt schon seinen Spieler gut Aber Dieser Spieler wird so eine Also Gegenläufige Bewegung machen Also Er wird zuerst Den Ball also Vortäuschen den, den Ball Da bekommen zu, zu wollen Aber er wird Also In die Tiefe gehen In die Tiefe laufen Genau und Incapier wird eben, also er wird, er wird schon sehen eigentlich, aber er wird direkt mit, mit vollem Einsatz äh, nach vorne laufen, also er wird sp sprinten eigentlich und das ist eben da, sieht man Incapier geht also mit voller Geschwindigkeit, mit maximaler Geschwindigkeit nach vorne und das ist eben, äh, das ist eben ein Fehler, aber, also das bedeutet, er braucht dann zu bremsen und um sich und um sich umzudrehen und er ist schon eben viel zu weit ent also vom, vom den, Geg den Gegenspieler entfernt gell und was er was er eben korrigieren so, da schaut da da sieht man dass er, er eben zu, zu zu großen Schritte macht und also eine, eine gute Lösung wäre ihm kleinere Schritte zu machen, so wie sich leicht also leicht seitlich zu drehen. Wenn er sich so bewegen, also wenn er, wenn er sich so befindet würde, könnte er sich also leichter seitlich äh, sich, leicht, äh, sich leicht, sich seitlich bewegen, Entschuldigung, und er könnte also schneller die die Richtung seiner seines Laufens wechseln. Genau. Also das das wären mein, meine zwei Vorschläge. So. Das war der erste Videoabschnitt. Es gibt aber ein zweites Und da muss er auf zwei, auf zwei gegen also auf zwei Gegenspieler passen. Und zwar ist Incapi da, da hat man die Maria und Messi gibt eben, gibt äh, kipp, ab. Und äh, Incapi wird wieder also mit, mit maximaler Geschwindigkeit Richtung Messi laufen und und, äh, dass das wird eben die Maria erlauben, äh, einen Steilpass in diese Richtung zu, zu, bekommen. So, ich weiß nicht, ob im Kapier die Maria gesehen hatte, aber es war sowieso ein Fehler, also mit, mit maximaler Geschwindigkeit in Richtung Messi zu, zu, laufen. Wir werden das nochmal sehen. Also, jetzt. Jetzt mer er merkt er schon vor, vor dem Pass, da, da, da, da merkt man, ja, er merkt schon vor, de, vor dem Pass, da, dass er etwas Falsches gemacht hat. Und zwar geht er jetzt schon zurück, aber die Maria hat wieder mehrere Meter Vorsprung, geil? So, das war mit es mit diesem Videoabschnitt. Also. Ich denke, dass wenn Inkapi die erwähnten Lösungen anwenden, anwenden würde, sollte er dieses Problem nicht mehr haben, denn er das Spiel wirklich gut lesen kann. kann ansonsten deshalb glaube ich nicht, dass er das gleiche Verhalten wie hier hätte, wenn, wenn diese Spielsituation wieder stattfinden würde. Optimistisch bin ich eben, äh, da Inkapi schon mehrmals seine Fähigkeit gezeigt hat, das Spiel vorzusehen. Nämlich beweist er die Genauigkeit der Zahl, der zahlreichen Pässe, die er zwischen die die gegnerischen Linien oder in die Tiefe spielt. Einen möchte ich eben zeigen. Äh, da, also das ist ein genauer langer Ball. Er, er bekommt, also... ich habe hier da und er bekommt eben da, den Ball jetzt. Und er wird... Also, eine schöne Spielverlagerung Spielverlag geben. Genau. Und zwar auch da. Und da, was, was mir da gefällt ist eben, dass er diesen Mitspieler ausgewählt hat und er hätte einfach auf, auf diesen Spieler, äh, also diesem Spieler den, den Ball geben können, aber er wollte einfach nicht. Also ich mag die, diese Art von, von Risiken, weil die Mannschaft kann dann also ist dann, kann dann schneller nach vorne gehen. Gut, das war es für diesen Abschnitt. Oh, jetzt. Also diesen, dieses Vertrauen, dieses Vertrauen an seine Kompetenzen finden wir auch in einem anderen Spiel, Spielabschnitt, wo er sein ein sogenannter sombrero ausführt. Ich werde das Ihnen zeigen. Genau, genau. In der Mitte haben wir, in Kapier wird der den Ball bekommen. Und eben, was, was mir noch mehr gefallen hat, ist eben, dass er jetzt der Kopf dreht. Da sieht man, das sieht man, gell. Da ist eben ein Kapier Dreht den Kopf. Und er, er merkt, dass ein, ein Gegenspieler da kommt. Und das wird ihm eben erlauben, dieses Sombrero durchzuführen. Genau. So. Und das Ganze, also dann für, er hat eben die Gäste ausgezeichnet unter Druck äh, durchgeführt. Und eben der, der gegnerische Druck ist eben was, das er problemlos lösen kann. Sei es durch einen Pass, einen schnellen Lauf mit dem Ball, wie schon erwähnt, oder sei es dribbelnd was ich nun zeigen möchte also wo ist dieses genau genau jetzt das Dribbling kommt hoppla wie schön geil. und was was da mir noch also mehr aufgefallen ist das Verhalten eines anderen Spieler und zwar der Nummer der Nummer 23. Der da, genau. Die Nummer, genau, die Nummer 23. Er merkt einfach zuerst, dass es da Raum gibt. Deswegen wird er eben also in diesem Raum gehen. Jetzt. Aber was mir noch Mail gefallen hat, ist, dass er. Jetzt dreht er den Kopf in Richtung rechts. Er sieht, dass eben ein, ein Gegenspieler kommt. Der. Und dann. Dreht, dreht er den, also den, den, Kopf links. Den Ball zu bekommen. Und er sieht auch eben, dass. Na, warte sie. Ich, hab, ich hab's zu viel genau. Jetzt dreht er den Kopf wieder, man sieht es, jetzt, ah, jetzt, genau, dreht er den Kopf wieder Richtung links, er sieht, er sieht eben auch, dass der, also dass der Ball kommt, aber auch, dass es da Raum gibt und dass dieser Mitspieler hier, kann und das wir ihm eben erlauben, dann in diese, also einen solchen Pass zu geben, und dann kann die Mannschaft nach vorne weiterspielen und eben, also drei Scans in zwei Sekunden, um das Ganze, also um diese Aktion durchführen zu können, und eben, also ich muss, ich muss sagen, dass. Das hat mich also ziemlich aufgefahren, gell? Und dieser Spieler eben mit der Nummer 23 ist unser nächsten Spieler, Moises Caicedo, äh, der sicher mit InKP der, viel, der vielversprechendere Spieler, der durch das nervus Leistungszentrum von Independiente del Valle gegangen ist. Der 20-Jährige ist derzeit beim belgischen Verein Perchot, Shot Leihspieler aus Brighton, für wen er letzter Winter unter unterschrieben hat. Ich glaube, dass die letzte Spielsequenz euch von seiner Fähigkeit, das Spiel zu lesen, überzeugt hat. Deswegen werdet ihr nicht überrascht sein, zu erfahren, dass er diese Kompetenz auch, also auch benutzt, um, um tief oder zwischen den gegnerischen Linien den Ball zu bekommen oder dorthin einen Pass zu geben. Und was mir bei seinen Pässen besonders gefällt, ist, dass sie nicht nur genau sind, sondern auch angetrieben und schnell, aber, aber nicht zu viel. Und, und dies vor allem bei Spielverlagerungen. Und diese Details, nicht, und diese Details sind nicht zu, zu unterschätzen, denn je früher der Ball zum Mitspieler kommt, desto mehr Zeit und Raum hat dieser, bevor ein Gegner zu ihm kommt. Da Moses Case so viele solchen Top-Pässe gegeben hat, ist es für mich einfacher, euch dazu einzuladen, ein, ein Spiel oder Highlight von ihm anzuschauen, statt für euch nur ein Pass auszuwählen. Eine weitere Qualität, ähm, die, die auch mit dem Lesen vom Spiel zu tun hat, ist seine Pressi Pressing-Kompetenz eigentlich. Und das werden wir eben mit diesem Spielabschnitt sehen, also man sieht, dass, wenn der, an diesem Moment, wenn, wenn, also kurz bevor der Pass gegeben wird, ist er ziemlich, also da ist Moises Geister, da ist er ziemlich entfernt vom, von seinem Gegenspieler, aber es ist eben gut, weil der, dieser Gegenspieler spürt nicht, dass jemand, zu ihm kommt. Also, er spielt, er, spielt, er hat nicht den Eindruck, dass es, dass es jemanden in der Nähe gibt. Und Moises Caicedo ist schon parat, also, er kommt mit, mit, maximal, also mit maximalem Einsatz zu, zu ihm. Und, sie, also, ihr, ihr könnt mir schon sagen, ja, das ist gefährlich, aber im Fall, also, auf diesem Fall glaube ich nicht. Also, stimmt, der Gegenspieler hat keinen Scan, aber er, er hätte trotzdem gar nicht machen können. Also, hat einfach keine Zeit gehabt und dann spielt, also, dann spielt eben Moises Caicedo mit seinem Körper sehr gut und er äh, erobert so den Ball für, für seine Mannschaft. Genau, so schnell ist er. Und das ist eben das zeigt, dass man nicht braucht, also ein, ein Muskelberg zu sein, um defensiv begabt zu sein. Also Im Allgemeinen erobert er eben viele Bälle, entweder in solchen Pressing Situationen oder in bedrohlicheren Situationen auch, wo er in Richtung seines eigenen äh, Tors zurücklaufen muss. Und übrigens ist er eben auch also ein, ein guter Luftzweikämpfer. So besser gesagt, äh, bei ihm habe ich keine Schwere gefunden. Äh, er ist wirklich komplett. Deswegen muss, muss ich auch seine offensiven Qualitäten erwähnen. Statt einer seiner zahlreichen starken und genauen Schüsse ausgewählt zu haben, habe ich mich für einen äh, klugen offensiven Lauf entschieden. Und zwar äh, ist Mözeskeichsedo... Ich zeige jetzt genau da ist Moises Case und er dreht eben, also jetzt hat er gerade seinen Kopf gedreht und jetzt dreht er sich Richtung des Tors, wenn wenn der Spieler auf, auf der Seite, also der Kurz bevor der Spieler auf der Seite da den Ball bekommt und er sieht wahrscheinlich, dass es gibt da eine Möglichkeit, eine ein 2 gegen 1 Situation zu haben, weil Jeremina ist schon mit, mit diesem Spieler besetzt und dann hat er eben zwei Möglichkeiten, entweder in die Richtung zu laufen oder in die Richtung, so vorne oder hinten und das geht einfach nicht, weil da gibt es eben schon einen Kolumbianer, der, der keinen Gegenspieler deckt und er könnte eben Caicedo decken. Und da gibt es ja auch einen Spieler, er ist aber komplett fokussiert auf den Ball und das wird dem Caicedo erlauben hier durchzulaufen, also im ihm zu laufen und da wird da eben so eine 2 ein, gegen 1 Situation äh, verursachen können. Genau, ihr werdet das schon sehen. Warte, sie noch. Jetzt. Jetzt, genau. Jetzt kommt diese 2 gegen 1 Situation. Und eben, dieser Spieler, der Kolumbianer, scha schau es sie, schaut sie mal. Das, das ist ein Fehler, dass viele viele Verteidiger machen, die bleiben fokussiert auf den Ball, er, er schaut einfach zu, auf die Seite und da kommt eben Caicedo in, in seinem Rücken, genau, im Endeffekt ist, ist es kein Tor geworden, aber das ist eine Kleinigkeit, <lacht> so, ich glaube, das war's für Moises Keisel. Der dritte Spieler ist, ist äh, der 21-jährige Gonzalo Plata, der bei Real Valladolid Leihspieler vom Sporting, Sporting, Port, Sporting Portugal ist. Und ich muss zugeben, dass ich Mühe hätte, also eine Prognose über welches Niveau er erreichen könnte, zu machen, dass seine das Hauptkompetenzen das Dribbling und die Schnelligkeit sind. Obwohl er schon als Linksaußen gespielt hat, finde ich finde ich eben schade, ihn in diese Position aufzustellen, da er wenige Unterschiede innerhalb des, Spiele, des Spiels äh, als als auf der anderen Seite haben kann. Zwar kann er als Rechtsflügelspieler mit seinem magischen linken Fuß nach, nach innen gehen und dann durch Pässe oder weitere Dribblings gefährlich sein. Eine bestimmte derartige Aktion habe ich als nächstes äh, ausgewählt, auch eben um um die Zweifel zu zeigen, die, die man über sein, Poten, über sein Potenzial haben kann. Also, ihr werdet das gerade jetzt sehen. Okay. Wo ist Gonzalo Plata? Dass ich der Spieler da. Genau, Diese, dieser Spieler wird gleich den, den Ball bekommen und da kommt Gonzalo Plata zu, in, in seine Richtung. Genau. So. Äh, wollen wir noch. Ganz klären jetzt. Und je, da sieht man, Gonzalo Plata dreht auch den Kopf genau Richtung links jetzt. Und deswegen glaubt dieser Peruana dass dass er vielleicht auf die, also in diese Richtung dann sich drehen wird oder zu diesem Spieler, also diesem Spieler den, den Ball geben wird. Und zwar ist es nicht der Fall, also er täuscht das Ganze gut vor. Da er jetzt eines, ah, oh, wahnsinnig schön, gell? Er dreht sich so um, super, und dann hat er eben viel Raum da vorne, für den für den Nutzen. Äh, warte, sie, er wird eben, na, nach vorne laufen, genau, schönes, schönes Dribbling, und da, da verstehe ich eben nicht, wieso er nicht zu diesem Spieler den Ball gibt, er, er wird, also ist ja nicht so schlimm, aber er wird da äh, dribbeln, also er wird da kommen, und dann auf dieser Seite, also er wird mit, mit seinem rechten Fuß dann, also schießen, aber er hat keinen großen Winkel, also es ist schade einfach nicht da äh, gespielt zu haben. Weil es gibt ja dann auch die Möglichkeit so eine 2 gegen 1 Situation da zu haben. Und dieser Spieler hat ja mehr Raum äh, um zu schießen. Also er könnte auch vielleicht da nach hinten kommen und, und, und schießen, aber das nicht machen, also ich finde es eben schade und deswegen habe ich, hab ich äh, Zoll, also Zweifel gegen, gegen sein Potenzial, genau, genau, so, das war's für unser Sky äh, Gonzalo Plata, Entschuldigung, oh, was mache ich? Wir haben noch einen letzten Spieler, Alan Franco, 23 Jahre alt, der derzeit für Charlotte FC und, äh, spielt. Und also er spielt eben auch. Er wird eben in, in Charlotte auch für ehemaligen Independiente del Valle-Trainer Miguel Ángel Ramirez äh, spielen. Er kommt eben nach, Also er ist eigentlich ein ein Leihspieler von Atleti Atletico Mineiro dort und obwohl er in allen äh, in allen, äh, Mittelfeldpositionen spielen, spielen kann, habe ich ihn ehrlich lieber vorne. Also trotz seiner guten trotz seiner guten Körperorientierung, um den Ball zu behalten, ist er zwar nicht Luftkampfstark und dies, obwohl er ansonsten durch seine Aggressivität viele Bälle erobert. In Ballbesitzphasen ist er dann besonders gut, um den Ball zwischen den gegnerischen Linien zu bekommen. Das ist aber nicht die Qualität, die ich mit mit dem ersten Videoabschnitt zeigen werde. Und zwar, Oh, nicht. Und zwar, wo ist der? Genau da. Hier geht es um seine Schnelligkeit, also Entscheidungen zu treffen und dies ohne den Kopf wirklich zu drehen. Also ihr werdet schon sehen. Da ist eben unseren Alan Franco. Und ihr werdet das sehen, also ja, er hat wirklich viel, viel. Ja, jetzt bietet er eben den Ball. Genau. Er hat vielen Raum da. Der kommt den Ball und dreht sich direkt und spielt direkt einen, einen Pass. Also es ist ziemlich schwierig zu sehen, dass dieser Spieler, er ist wie versteckt, aber er geht eben in, in die Tiefe da. Und, äh, ja so in, in einer Sekunde, zwei, zwei Ball, Ballkontakte spielt er eben. Also ich finde wirklich, dass er sich ganz schnell gedreht hat sie? Jetzt. Hopp und direkt den Pass. Genau. Also, der Gegenspieler da war, war überrascht. <lacht> er glaubte, dass er zu diesem Spieler spielen wollte. Und genau. Ja. So. Okay. Zweite Spielsequenz. Ähm. Ja, dann muss ich eben also seine offensiven Läufe erwähnen. Er kommt eben ne häufig, um Flankenbälle zu bekommen, aber noch öfter geht er in die Alpräume, um, solch um solche Flanken selber zu schlagen. Das werden wir eben in den zwei nächsten Videoabschnitten sehen, und zwar fangen wir zuerst jetzt mit dieser Sequenz an. Er geht in, die Al in den Albraum da und schlagt oh oh das ist schnell gegangen genau gute Flanke und die zweite Sequenz ist ja noch besser also viele hätten den Ball da geweten oder da aber er geht eben, er sieht diesen ganzen Raum und geht in die Tiefe, also ich habe, das ist meine, meine Lieblingssequenz von ihm, glaube ich, und zwar wird er dann den Ball bekommen und direkt, er dreht sich, aber der, der Keeper kommt zu ihm und spielt direkt ein einen Ballkontakt, genau, in die Mitte, also gute peripherische Vision hat er, gell? Genau, nicht alle hätten direkt so gespielt. Ziemlich klug finde ich. So, um, äh, ja, wir sind gleich fertig eigentlich. Um mit Allan Francos offensiven Beitrag abzuschließen, muss man auch wissen, dass er dank seiner Kompetenz im, im Ballbesitz vorne in, in kleinen Räumen wertvoll ist, da er fähig ist, sich schnell wieder zu orientieren. Deswegen äh, ist es schwierig, den Ball aus ihm zu holen. So, das war es für dieses, äh, analyse Analysevideo über diese vier ecuadorianischen Juwelen. Und es wird spannend sein, sie einzeln in ihrem Verein zusammen bei La Tri, La, La Color zu folgen. Zusätzlich zu ihnen hat Ecuador auch andere interessanten Spieler zu folgen, falls ihr sie bald schauen möchtet. Natürlich sind die berühmten Pervis Estupinan und Ener Valencia dabei, sowie auch andere Spieler, die für Independiente del Valle spielen oder gespielt haben, wie Felix Torres, äh, Jackson Mendes, Carlos Gruezo und Michael Estrada. Andere wie Angelo An, Preciado und José Hurtado sind sogar durch die Akademie gegangen, wie Pedro Vite und die zwei Innenverteidiger William Pacho und, und Jackson Poroso, die, die, die meiner Meinung nach alle, alle drei ein ein länderspiel verdienen. Zusätzlich zu, zu diesen gibt es auch andere interessanten jungen ecuadorianischen Spieler wie Leonardo Campana oder Jordi Caicedo, aber ich denke vor allem an Jeremy Sarmiento, Diego Almeida und Bayron Castillo. Ich wollte aber nur diese, also diese vier, die, die vier vorgestellten Spieler analysieren, um in der Kontinuität des letzten Videos zu bleiben und um zu zeigen, dass es Ecuador-mäßig ein, ein Erfolg ist, dass derartige Spieler aus dem gleichen Nahrungsleistungszentrum kommen. Falls du mein nächstes Video über die, die verschiedenen äh, Red Bull Vereine sowie deren Geschichte und Rolle nicht verpassen möchtest, kannst du meinen YouTube-Kanal sowie meinen Twitter-Account abonnieren. Und falls dieses Video dir gefallen hat, kannst du auf Like klicken, es mir in den Kommentaren Bescheid geben, so wie das Video verteilen, es würde mir wirklich helfen. Ciao.